Ja, läuft doch. Ja. Hallo! Fuck, Prost, Baoli! Hey, du brauchst uns ein? Ja, wirklich nicht. Hey und herzlich willkommen zur ersten Runde von Fortnite! Yo! Es ist eigentlich ähnlich wie Heinz 1 z 1 oder PUBG. Es sind 100 Überlebende und wir spielen im Zfahrer Team und das Letzte gewinnt. Ja, wir fahren da jetzt mit dem Bus über die Map und wir können jetzt entscheiden, wann wir springen wollen und auf der Map markieren, wo wir hin wollen. Yo! Wo kommt der Bus? Wo kommt der Bus? Da kommt der Bus. Ich hätte gesagt, wir gerne mal. <lacht> <lacht> ist eine gute Idee, oder? Da hab wir gehen Greasy Groove, oder? Das ist jetzt mal cool. Du denkst, sie bestimmt keiner da ins gehen. Nein, no, no. no, ich glaube auch noch. jetzt war jetzt go. Na no, so schnell schon? Ich fliege noch ein bisschen. Damit wir wissen, wer schnell da ankommt. So, jetzt rein. So, wo willst du hin hinten? Vorne, links, rechts? Weil ich glaube, da fliegt Pixel hin. Ich so gehe los. Ja, dann gehe ich zum zweiten. Oder das gegenüber nehme ich vielleicht. Ich nehme das gegenüber. No, Na, ah, oh, das, da. das. ist da hinten. Vor allem Besser. Ich habe einer zwei Leute siege ich schon da. Ja das da bei mir halt. Zwei Leute landen hinten. Alter, kein Loot? Alter gibt's nicht. Ja, aber merke ich, Koffer. Muni. Heal Potion. Oder, oder Schutzschild, besser gesagt. Das Haus war nur voller Muni besetzt. Bei mir nur voller Essen. <lacht> oder Heal, so. Holz? Kurz. noch immer keine Waffen? Oder wenn die zwei kommen mit Waffen, bin ich weg. Ja, eigentlich ich geh da rein. ist. mindestens auch auf Rüst kommt Hey, hey ob du yeah? Oh, Shotgun ist gerne das Modul, grüne auto nice. Ich sehe sie noch nicht, die zwei. Oh, über Sturm. ja, Nein. Und über autoshot die war ich alle zwei Kisten. alle die ich muss mal den Rand nehmen. Ja, ich war schon am Rang. Ich hab noch einen Rang, muss zu mir kommen. Bist du vor schon? Ja, ich bin schon. Ja. ja, da bei mir war okay, die Markier, die das. Irgendwie kann man das nicht so gut markieren. Da wo ich halt bin. Achso. Ich gebe noch einen Trank, falls du noch einen haben willst, aber bevor ich da ein bisschen mitsehe, drehe ich den Trank mit. Was sind denn Ich bin auf der Jagd, aber ich sehe es nicht. Du kannst ruhig weiterleben. Nee, ich ja, ich bin hundert Jahre weg wissen Südsymmers. Wo ist sie denn? Wir rennen auf dem Schnull zu dir. Ich habe ich gar ja nicht getroffen, halt. Das ist ein Hin, geschön das ist ein okay. Kind. Noch einer. Schnapp sie jemand, Alter. Du hast noch Zeit. Oh, ein Haus, aber ich hab noch ein paar Drittel leer. Soll ich ihn retten? schafft. Soll ich das Haus vorstellen. brauchst Wo also. ist also. oh, er? Wo ist er? Alter Schwede. <lacht> Holy shit. Holy crap. Ich, er hat mich nicht gesehen, ich war hinterm Loot versteckt. Ja. <lacht> Alter Schwede. Hey, die haben geteamt, gell? Kannst du die Team ja. Alter Schwede, ich muss mal hart looten gehen. Hast du. Alter ich hab so viele Verbände, ich hab's Ja. Ich hab's. Da gibt ja drei da. Oh, Alter Schwede. Ahm, um, Muss ich mal mal schauen, was wir alles haben da. Hast du die Sniper oder also, nein, ich nehme einmal Sniper? Cool, Hätte den Verband kennt die Philippe ja, ist den kaufen. im Kopf. Also ob da nur grüne Waffen waren. Ja, auch blauer Sniper habe ich. Aber nicht, lass mal die Verbände in Ruhe, Ruhe, so mein. Ja, weil ich den Koffer gut gegessen habe. Oh. Na, ich brauche ein gutes. Ähm. Was willst du denn ne? Ähm. Eine Maschinenpistole. Soll ich eine die? Ja, eine Maschinenpistole. Ich habe blaue, äh, eine grüne. Ja, von dir ja, bitte. Ich brauche die brauche ich. die. die Daily -Quest. Ja, aber schieß nicht damit, weil es zu smooth ist. Du willst mit deinen. Was denn? Äh. Ja, wir sind auch immer in der Zone. Was? Nein, ich hat mir jetzt ins Geschoss. Frau, Philipp, wenn einer zu Greasy Groove kommt, glaubst du, von welcher Richtung ist das? Oh, wir wissen, ob ich. Ja, Okay, ja. dann ist es klar, wenn wir jetzt hin müssen. Nice. Ich glaube, es ist so schlau mit einem Sniper in der Hand und mit um mal nach, Nage. Ja. Das Sturmgewehr ist wahrscheinlich relativ. Weil ich leider nur noch 9 Schuss für meinen Shotgun. Kann man die Munition halbieren? die Scheiße, oder doch? Ja, machen wir. Wie, das war die das? Die ganze. Wie schafft man das? Holen? die Wie das halbieren? So, ich nur noch 8 Schuss. Der da? Ja. So, ja die ganze. Nein, es war halbiert, gell? Warbiert, ja? Ja. Ich hab's gleich mit Shift oder mit Alt gemacht. Ah, mit Steuerung, glaube ich. Mit Steuerung, wenn dann. Aber mit Shift habe ich es probiert. So, jetzt muss ich mal auch alle Waffen nachladen, falls ich nicht da Like! Also, Sniper hat immer noch einen Schuss. Ja. Du musst muss jedes Mal nachladen. Ja. Okay. Ich nicht gleich kleine Bude eigentlich schon. Ja, ich bin wieder da. Ja. nix. Mhm. Ja, von hinten rennen wir da. Muss wieder oben rufen. Ich mit meiner Sniper, nein, ich renne auch nicht auf den Hügel heute. Das ist wieder noch gar kein Segen. Ich muss ihn Das Leben neu hat sonst gespielt, Alter. Also. So wie oben glitch. Wie weit sieben? Ah, da hinten ist er noch. Oh. Der ruft so viel hin und her, dass sie mich nicht. Ah, das hat. Ja, bin. 55 fünfundfünfzig schon. 0,55 oder? Ja, es war schuld. Was so. Wo ist er? Mhm. Ah, das ist noch rechts, auf Code. Wir haben unsere Position gerade offen gelegt. Oh, schießt der? Wohin? Vor uns? Nein, hinter uns. Oh, rechts. Rechts nehmen wir uns. Fuck, ich schaff's doch nicht. Ausbauen. Fuck, ich stirb fast. Alter, was ob ab? Oh. Wir brauchen da alles hin. Ich muss... Philipp muss man da schon essen. Rechts, rechts beim Baum. Rechts beim Baum, Alter. Bei East. Ist beim großen Baum da rechts. Was von Norden sind auch, oder? Ja, sind halt mehrere. Standard bei uns. So, ich bin ich mal wieder vor. Ah. Wo ist der? Da rechts, rechts, rechts, East. Da rennt nie, glaube ich. Ja, dann rein dumm, ich du. Gehst du auf hier? Abo! Da unten baut er. Alter, oh, nicht erwischt, weil es oben gezogen hat. Kugel. Cool. Schießt die Brücken auf. Ja, gib nicht, da gibt nicht einmal die der erwischt. Wir müssen oh, aber Oh, Scheiße. Ja, da ist wieder knapper Spur bei uns heute. Eben habe nämlich kein Shield mehr. Was echt, echt schlecht ist. Ja, ich wollte versuchen. Ich schau' wieder nicht. <lacht> Gott. Gott. Ey, wer hat mich? Hm? Ja, was ist denn los? <lacht> ich muss aber kurz schauen. also Discord. LOT FUCK. Der Centrex will. Klingt sein Projekt. Aber rennen wir weiter, genau, gell? Ich wundere mich, dass ich den auch nicht sehe. Ich habe Gott sei Dank noch 5, 15 Schuss auf meinen Sniper. Tja, ich habe gut Muni gehabt für die. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, nur ein-, zweimal getroffen. Aber ein, wenn ich halt so auf der Distanz muss umhoppen. Ich habe zum ersten Mal in dem Stuhl mit einem Sniper geschossen. Du musst halt echt predikten, wo der hingeht. Ja. Und wenn der hin und her ruft, ist er Wahnsinniger. Geht es das nicht aus. Da, dra oh. da draußen ist schon wieder die Kisten, was damit mitnimmt, glaube ich. Ja, warte, bauen wir alles auf. Ah, ich ja, läuft doch. Fuck, was da eh? du baust uns ein? Ja, wollte ich nicht. Der wird alles hinmachen! Wie viel Schuss hat er noch? Philipp, ich rät's mir da hinten nochmal, gell? Hat er dich? Ja. Vielleicht, ich ey. hab mir grad äh, Bandagen geben wollen. Aber die Versucherschuss hat doch einen weiteren Rage, ich hab das gedacht. Jo, das ja, nicht. Ich weiß. Was er, ist er, was er? Ich hatte Schuld noch. Ey, ich hab viel zu viel Lebensstück verloren gehabt. Ja. Die Rakete ist auch so OP. <lacht> <lacht> hm. Wie ist so nice. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert uns! Und tschüss. Ciao.